Ja, da unten ist Zellamele. Die Sonne scheint, die Sonne lacht. Das hat die SED gemacht. Kurzschramm, Arbeitersichter ja, ja. aus Na ja, halt Daher kennt man Zellamele. Die Sonne scheint ins Kellerloch. Lass sie doch. Lass sie doch. Kurt Schramm. Arbeiterdichter aus Zellamelis. Was scheint da aus dem Wald heraus? Das Bergarbeiterkrankenhaus. Kurt Schramm. Arbeiterdichter aus Zelamelis. Solche und ähnliche Sprüche wurden gerne mal einem Kurzschramm, Arbeiterdichter aus Zelamelis, nachgesagt. Als Träger der Roten Meiner und anderer großen staatlichen Auszeichnungen und es gab aber tatsächlich in Annaberg einen Dichter Otto äh, Schramm, der gerne seine so Sprüche durchgelassen hat. Im Wald, da liegt ein Ofenrohr. Stellt euch mal die Hitze vor. Das Grubenunglück. Rumpel die Pumpel. In den Schacht fiel der Kumpel. Schippe drauf, Glück auf. Der Brocken ist steil, ski heil. Der Fichtelberg ist steiler, ski heiler. Goethe, Schiller, Otto Schramm sind die Besten, die wir haben. Ja, ich glaube jedenfalls den Georg Otto Schramm, der ist am 30. Mai 1895 in Annaberg geboren und am 19. Mai 1994 in Annaberg-Buchholz gestorben. Schramm ist bis heute umstritten, weil er sich in jedem politischen System als Dichter äußerst engagiert gab. Schramm war Mitglied der NSDAP, später in der DDR, CDU und wurde auch nach 1990 vom CDU Bürgermeister politisch bedenkenlos Gerne hergezeigt. Ich sage, warum nicht? Man muss das Beste draus machen, aus seinem Leben, was man kann. Und ich war auch in der FDJ. Was soll's? Es blieb mir nicht anders übrig. Es gingen alle rein. Ob man gerne mit dem blauen Hemd getrennt ist. Ich hatte zum Beispiel meistens andere Klamotten drüber gezogen, dass man es nicht sieht. Und dann bloß, wenn man das tragen möchte, halt die anderen Klamotten ausgezogen. Oder man muss halt sehen, dass man mit dem Arsch an die Wand kommt. So war es in der DDR, so war es wahrscheinlich bei den Nazis. Egal. Kleiner Gag über Arthur Schramm, der hatte immer eine Streichholzschachtel bei sich, in der tote Fliegen lagen. Und um sein Essen in der Gaststelle nie bezahlen zu müssen, hat er die heimlich ins Essen getan. In einigen Gasthäusern bekam er deswegen Hausverbot, nachdem der Wirt ihm auf die Fläche gekommen war. In anderen sah man drüber hinweg. Wenn Zeitungsgeld kassiert wurde, der Kampf früher der Briefträger unter das Hambolen, hat er immer an seine Wohnungstürenzelle gemacht, bitte nicht stürmen, ich dichte. Und dann hat er mal Kohlen geliefert gekriegt, war aber nicht zu Hause. Und seine Nachbarin hat die Kohlen entgegengenommen. Die wurden ja damals bloß vom Haus abgekippt, die Kohlen. Und seine Nachbarin hat die in den Keller getragen und gestapelt und alles und hat, hat, hat im Prinzip auch bezahlt erstmal und Trinkgeld gegeben. Als Schramm am Abend von einer Zestor heimkam, klopfte er nach einer, einiger Zeit bei der alten Dame und sprach, Frau Gruß, Sie sind eine ehrliche Haut, ich habe die Kohlen gezählt, Sie stimmen. Das ausgelegte Trinkgeld hat er ihr nie zurückerstattet, sondern selbst vertrunken. Am Bahndamm stand ein Sauerampfer. der sah nur Züge, niemals Dampfer. Und somit ist jetzt <lacht> immer Schramm Nachmittagsschläfchen ist ja nun doch nicht geworden. Ich hatte gedacht ich fahre hier noch mal weiter auf dem anderen Parkplatz, mache dort ein kleines Schläfchen im Auto und komme dann wieder zurück und schlafe wieder hier. Als ich dort unten einparken wollte, blieb ich plötzlich hängen ging weder vor noch zurück. Da kam erst noch einer vorbei. Der hat noch mal mit versucht mich zu schieben. Und rauszuziehen war aber nicht zu machen. Der hatte aber auch keine besonderen Reven drauf. Wie, wie ich eben doch, muss man endlich mal neue Winterreven kaufen, für den nächsten Winter dann. Jedenfalls da habe ich dann noch eine, eine Stunde rumgedalte. Kleine Schaufel habe ich aber immer mit. Habe hinter und vor den Rädern mal überall gegraben wie auch. Dann habe ich noch so ein bisschen Reisig gefunden. Das habe ich unter die Räder geklemmt. Und nach vielen Versuchen, also ich habe bestimmt eine Stunde, anderthalb Stunden ich habe nie auf der Uhr geguckt. 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Naja anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden habe ich gebraucht, bis ich mich da wieder raus gefriemelt habe. Am Mordfleck. Ja, jetzt bin ich gerade dabei die Bilder von, vom Skifahren in den Rechner zu schieben. Jedenfalls hatte ich mich gefreut, eine kleine Runde abzuratzen. Ich wollte da hinten schlafen, da ich dann auf der Fahrt hierher die Batterie nochmal ein bisschen nachladen kann, wenn ich da hinten die Heizung habe laufen lassen. War wohl nichts. Moin Moin. Oh, ich bin gerade aus dem Bett gekrochen. Saukalt so kalt ist es heute so. Bei dem Wetter habe ich gar keine Lust, hier was zu machen. Ich jetzt auf alle Fälle erstmal wieder ein schönes, ausgiebiges Frühstück machen. Es ist immer noch so. Es schneit immer noch, aber ziemlich klein und griechisch. Und saukalt ist es draußen. Und man sieht ja, meine Scheiben sind auch alle zu. Von ihren Freunden wäre mit dem Quad vorbeigefahren. Der hat übrigens hier nie geschoben. So weit denkt er mit. Ah, jetzt werden wir erstmal ganz gemütlich frühstücken. Und dann gucken wir mal nach Prokesch, die nie allzu weit weg im Wald sind. Hey Google, wo bist du? In deiner Nähe. Ich stört hoffentlich nicht, oh, dass nicht. ich dein WLAN nutze. Ich wohne ganz in deiner Nähe. Ich stört hoffentlich nicht, dass ich dein WLAN nutze. Lass mal mein Daumen mit unten her. Ich hab nicht mehr viel. Ich habe ein Video geguckt gestern. Vom Dach der Matsch, Klatsch. Kurt Schramm, aus Gellermäle. Sozialismus, der Kumpel aus dem Stollen griecht. Glück auf, der Sozialismus siecht. Ja, siegt, ist geschrieben. Aber als Ossi weiß man doch, wie man das zu deuten hat. Kurzschwamm, Schramm, aus Gellermäle. Wow, das sieht ja geil aus. Ja, Wetter ist besser als, als heute früh und die Nacht. Mittlerweile hat sich auch ein Parkplatzwächter eingefunden, da werde ich dann doch mal 3 Euro bezahlen müssen. Von 3 Euro war irgendwie die Rede. Ich denke mal, da hat mich das dann aufstehen sehen. also Sätze. <lacht> Ja, jetzt mache ich mir nochmal einen Kaffee und ich habe mich jetzt doch entschieden nochmal die Langläufer anzuschnallen. und dann gehe ich die Leute bis Mordfleck, Mordort, wie hieß das? Ah, ich jetzt nicht da. Jedenfalls irgendwas, irgendwas Mordmäßiges. Und bin ich gestern am Stecken geblieben, habe ich auch erzählt. Ähm, und da so, laufen wir hin und dann wieder zurück. Das sind auch insgesamt dann ungefähr 5 km So, da werde ich mir noch eine Semmel mhm. aufpacken zum so Mitnehmen, weil da hinten gab es keine Kneipe. Da wird es gar nichts zu essen geben. Habe ich ja gestern nicht gekriegt. Oh Gott, ich habe mir gestern aber auch den Weg dann bis zur Kneipe, das ging noch mal ganze Stücke auf dem Berg nach oben, den habe ich mir dann doch gespart. Und so. Jetzt machen wir uns noch den Himmel klar und dann geht das so ich habe gerade 3 Euro bezahlt an den Kollegen hier. War nett, der hat gesagt, äh, wenn ich jetzt gleich vorhabe, in den nächsten Minuten loszufahren, brauche ich auch nicht bezahlen. Aber ich habe gesagt, ich will ja noch eine Runde Skifahren Und von daher... Ich möchte doch nicht verjagen von denen! <lacht> Und hier gab Winterparkplatz Oberhof Schneekopf. Tagesgebühr 4 Euro. So, ja, heute mal ein bisschen eine kurze Retour gewesen. Zwischendurch ist auch die Kamera ausgestiegen, weil die ein bisschen feucht geworden ist am Stecker. Ich bin in der, der Richtung wahrscheinlich mit meinem Vater. <lacht> mit dem... Oh, jetzt sind die Sachen auch abgefärbt wieder hier. Mit dem... Eine Skitour hatten wir eigentlich gar nicht gemacht, meine Mutter ist glaube ich nicht gefahren oder so und ich hatte es mal probiert und mein Vater hatte, hatte damals auch noch so eine Uraltbindung. So die sah so aus wie so ein vorzeitliches Folterinstrument, so ein bisschen mit Stahlfedern und die, die man um die Schuhe wickelt, da hat man normale Wanderschuhe dazu angezogen. Und das waren ja damals die normale, moderne, wo ich die gekauft habe. Wir hatten hier drei Löcher, eine Führung. Und da klinken die hier in die Skier ein und sind die fest. Dann wäre ich mit demnächst mal neue, neue Schuhe, muss ich mir hier wieder kaufen. Und dann halt gleich ein eine neue Bindung. Aber die eine lockert sich schon und ich kann mich erinnern, die eine, das Gewinde, wurde damals ein bisschen ausgeleiert. Ich habe die Schraube dadurch mit dem Trick noch fester machen können. Also gleich mal neue Schiffe dazu. Lang kosten ja, ich glaube ich, nicht Und dann. Habe ich mir gerade überlegt, logisch noch mal gemütlich auf dem, dem Kugelkopf, äh Schneekopf, Schneekopf hieß er, auf dem Schneekopf hoch. Und so wie es aussieht, kriegt man in der Gaststätte auch als Mensch zweiter Klasse noch was. Jedenfalls was dort outing. Ich habe zwar noch Sippe da und könnte mir auch hier eine Sippe warm machen, aber ich gehe mal hoch. Heute Abend fahre ich mal auf einen anderen Partplatz. pfeift der Kessel im Thüringer Wald Es knallt Es wird Arbeiterdichter als Zellermäne Oder andersrum Es pfeift der Kessel im Thüringer Wald Bis es knallt Wald, bis Es wird Arbeiterdichter als Zellermäne Oh je, das Laptop muss ganz schön leiden ein bisschen kritikeln. Kritikeln ist natürlich nicht gut. Also Deswegen kann ich auch nicht schaffen. Deswegen Deswegen, ich habe mich gerade gewundert, weil ich ja heute vor mir da den Wärter anhabe. Aber wenn hier das Kabel rausrutscht, ist das natürlich nicht so gut. Critical Low. Ja, hier. 317 Kilometer und das bin gut und gerne nochmal anderthalb hier. Hier bin ich losgelaufen und dann hier habe ich erst eingeschalten. Und dann bin ich noch mal ein Stück weiter runter durch heute. Aber bin dann Leute weggerutscht, auf den Steiß gefallen und hatte dann gesagt, das bricht er ab. wollen hinten ein Institut. Das sieht noch gut aus. Aber wie gesagt, ich wäre ganz gemütlich. Heute Abend schlafe ich auf bloß. Ich bin Und am besten auf dem, wo ich gestern stecken geblieben bin. Morgen fahre ich noch ein Stück weiter in eine andere Richtung. So Halbrichtung ich schon wieder. Und doch übernachten. So, hier haben wir... So. Ja. Das hier vorne am Bordplatz. Die Hütte, die verkauft auch To Go. Schneekopf. Ich lege ich beim Schneekopf vor. Hier haben wir Umwelt und Messstation Schmückhell. Wir haben auf einen riesengroßen Monitor. hier ja, anderthalb Meter breit mindestens, haben sie ihren aktuellen Wetterbericht. Zwei wichtige Langlaufbindungssysteme auf dem Markt. Schuh- und Bindung mit einer Schiene, das SNS-System und Schuh- und Bindung mit zwei Schienen.